Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der in letzter Zeit wieder ein wenig eskaliert ist. Zuerst schauen wir natürlich auf die aktuelle Situation, danach geht es um die Hintergründe, wie es zu dem Konflikt kam und warum die Krim zurzeit durch Russland besetzt ist. Bereits seit einigen Tagen kritisieren sich die NATO und Russland gegenseitig und beschuldigen den jeweils anderen, für die Zuspitzung im Ukraine-Russland-Konflikt verantwortlich zu sein. Aber wie kam es dazu? Bereits Mitte November bewegt Russland zahlreiche Soldaten in Richtung der ukrainischen Grenze. Aktuell sollen nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers ca. 94.000 Soldaten in Grenznähe stationiert sein. Diese Bewegung passiert wohl teils in einem Militärmanöver, welches die USA und Frankreich schon am 15. November kritisiert hatten, aber danach gab es auch immer wieder Kritik und vor allem äußert die Ukraine. Ende November die Sorge, dass Russland planen könnte, die Ukraine einzunehmen. Kurz danach bestätigte auch die USA auf dem NATO-Außenministertreffen im lettischen Riga diese Befürchtung. Der US-Außenminister Blinken sagte, es gebe Beweise dafür, dass Russland erhebliche aggressive Schritte gegen die Ukraine plane. Heute hat zudem die Washington Post berichtet, dass der US-Geheimdienst davon ausgehe, dass es bereits Ende Januar zu einer russischen Offensive kommen könnte, die Russland mit 175.000 Soldaten plane. Solche Vorwürfe wies der russische Außenminister Sergej Lavrov wiederum zurück und beschuldigte die westlichen länder diese würden russland diktieren wollen wie es seine truppen zu bewegen habe russlands präsident putin erklärte außerdem die spannungen würden ausschließlich von der nato kommen da diese ihre militärische infrastruktur immer weiter an die russische grenze bewege und die nato sich im osten immer weiter ausdehne diese kritik spielt auf ein angebliches versprechen der nato vor ende des kalten krieges an sich nicht weiter als bis nach deutschland auszuweiten falls ihr mehr dazu erfahren wollt findet ihr in der videobeschreibung einen interessanten artikel dazu verlinkt in diese thematik passt auch auch die Kritik Russlands, dass die USA ihre Atombomben näher an die russische Grenze stationieren könnte. So eine Verlegung wäre unverantwortlich und provokativ, so Außenminister Lavrov bei einem OSCE-Treffen in Stockholm. Diese Überlegungen könnten die USA dann anstellen, wenn die neu gewählte Ampelregierung die Atomwaffen nicht in Deutschland behalten wollen würde. Weitere Überlegungen der USA gemeinsam mit der NATO sind zurzeit, wie im Falle einer russischen Invasion der Ukraine gehandelt werden soll. Dazu äußerten sich sowohl NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg als auch die US-amerikanische Regierung scharf. Stoltenberg betonte, Russland werde einen hohen Preis zahlen müssen, sollte es gegen die ukrainische Unabhängigkeit erneut militärisch vorgehen. Blinken drohte mit harten Wirtschaftssanktionen. Er sagte ebenfalls auf den Außenministertreffen, es gebe eine Reihe von wirkungsvollen wirtschaftlichen Maßnahmen, von denen die USA in der Vergangenheit bisher Abstand genommen hätten. Während also Wirtschaftssanktionen im Falle einer Invasion Russlands sehr wahrscheinlich sind, ist ein militärisches Eingreifen der USA oder sogar der NATO sehr unwahrscheinlich, da man keinen Krieg riskieren möchte, der in Richtung eines Dritten Weltkriegs ginge. Dazu müsste die Ukraine vermutlich der NATO beitreten, was aber mindestens genauso unwahrscheinlich ist. Das liegt vor allem daran, dass die Ukraine sich in einem Dauerkonflikt in der Ostukraine befindet und innerhalb der NATO keine Einigkeit besteht, ob man die Ukraine aufnehmen möchte. Zudem würde auch Russland durch ihren Beitritt extrem provoziert werden. Gestern Abend wurde dann noch bekannt, dass US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin für nächste Woche ein Telefonat geplant haben. Haben, um unter anderem diesen Konflikt zu besprechen. Vorher hatte Biden betont, dass er ein umfassendes Paket an Initiativen zusammenstellen werde, dass Herrn Putin erschwere, das zu tun, was viele befürchten. Allgemein sind die Beziehungen zwischen Russland und der NATO auf einem absoluten Tiefpunkt, seit Russland Anfang November seine Botschaft bei der NATO geschlossen hat. Damit besteht jetzt offiziell kein Kontakt mehr zwischen dem NATO Hauptquartier in Brüssel und dem Kreml in Moskau. Um die angespannte Lage zwischen der Ukraine und Russland vollständig zu verstehen, müsste man vermutlich mindestens in die Zeit der Sowjetunion zurück, uns reicht aber erstmal der Blick bis ins Jahr 2014, denn in diesem Jahr begann der bis heute andauernde Krieg in der Ostukraine in den Verwaltungsbezirken Donetsk und Luhansk. Solche Verwaltungsbezirke nennt man in der Ukraine Oblast und sie sind mit den deutschen Bundesländern vergleichbar. Aber der Reihe nach. Die Anfänge des ganzen Dramas passierten bereits im Herbst 2013 innerstaatlich. Damals hatte nämlich der ehemalige ukrainische Präsident Janukowitsch einen Vertrag zur engeren Zusammenarbeit mit der EU nicht unterschrieben, was für Massenproteste gesorgt hatte. Diese setzten sich dann fort, bis sie am 18. Februar 2014 eskalierten, als Demonstrierende und die Polizei jeweils Schusswaffen einsetzten und fast 80 Menschen starben. Daraufhin wurde drei Tage später zur Schlichtung ein Vertrag von Opposition, Regierung und Vertretern anderer Länder unterschrieben, der aber letztlich nichts gebracht hat, noch in derselben Nacht floh der ukrainische Präsident aus Kiew und wurde eine Woche später nach einem gescheiterten Flugversuch ins Ausland von russischen Behörden nach Russland eskortiert. Davor hatte ihn das ukrainische Parlament für abgesetzt erklärt und eine Übergangsregierung eingesetzt. Dieses Vorgehen war wiederum von Russland als verfassungswidriger Umsturz verurteilt worden, da es kein Amtsenthebungsverfahren gegeben hatte und Flucht ins Ausland kein Absetzungsgrund in der ukrainischen Verfassung ist. Parallel zu diesen Geschehnissen demonstrierten auch auf der ukrainischen Halbinsel Krim Befürworter und Gegner dieses Machtwechsels und am 27. Februar 2014 wurde das Parlamentsgebäude in Simferopol gewaltsam besetzt und auch in anderen offiziellen Gebäuden wie dem Sitz der Regionalregierung wurde die russische Flagge gehisst. Die Besetzer nannten sich selbst Verteidiger der russischsprachigen Bevölkerung der Krim und waren wohl größtenteils russische Spezialeinheiten. Zum Hintergrund kann man noch sagen, dass die Krim seit den 90er Jahren einen Autonomiestatus genossen hatte und dort vor allem russischstämmige Bevölkerung lebt. Nach der Besetzung des Regionalparlaments wählte dieses unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen russlandnahen Ministerpräsidenten, der aber von der Übergangsregierung in Kiew nicht anerkannt wurde. Das hielt ab diesem trotzdem nicht davon, ab drei Tage nach seiner Ernennung, also am 1. März, ein Unabhängigkeitsreferendum auszurufen, das vom Parlament später auf den 16. März vorverlegt wurde. Bei diesem gab es zwei Möglichkeiten abzustimmen, nämlich entweder Teil der Ukraine zu werden oder sich Russland anzuschließen. Man konnte nicht für den Erhalt als autonomie in der Ukraine stimmen. Laut den offiziellen Angaben stimmten bei dieser Volksabstimmung mehr als 96% für einen Beitritt zu Russland, auch wenn daran Zweifel aufkamen, dass sich später nur etwa 63% der Bevölkerung als Russen bezeichnete. Trotzdem unterschrieben die umstrittene Regionalregierung der Krim gemeinsam mit Russlands Präsident Putin einen Vertrag zur Eingliederung der Krim in die russische Föderation und das nur zwei Tage nach dem Referendum. Dieser Vertrag wurde dann von den russischen Parlamentskammern der Duma und dem Föderationsrat ratifiziert, also in Kraft gesetzt, und daher betrachtet Russland seit dem 21. März 2014 die Krim als Teil des eigenen Staatsgebiets. Dieser Darstellung widersprachen sowohl die UN als auch die EU, beide bezeichneten den Schritt als völkerrechtswidrige Annexion. Die USA verhängte gemeinsam mit der EU auch Sanktionen gegen Russland. Unter anderem wurde Russland aus der Gruppe der führenden Industrienationen ausgeschlossen, Anstatt dem bis dahin gängigen G8-Permord wurde die Gruppe wieder zu den G7, die es heute auch noch gibt. Während diesen Geschehnissen auf der Krim eskalierte auch die Lage im Osten der Ukraine. Die Proteste gegen die Ablehnung des EU-Vertrags im Dezember 2013 setzten sich landesweit fort und richteten sich auch gegen die weit verbreitete Korruption im Land. Die Besonderheit im Osten war, dass hier die Zahl der Gegendemonstranten ähnlich war wie der der proeuropäischen Protestierenden, und aus diesen Gegenprotesten entwickelten sich dann schließlich in den Oblasten Donetsk und Luhansk separatistische Bewegungen, die eine Loslösung von der Ukraine forderten und diese mit Gewalt erreichen wollten. So wurden ab Anfang April 2014 in zahlreichen Städten immer wieder Regierungsgebäude und Polizeiwachen angegriffen. Eine Gegenoffensive der ukrainischen Regierungseinheiten hatte wegen mangelnder Ausrüstung und Ausbildung keinen Erfolg. Über den Sommer verschärfte sich die Lage, denn vermutlich durch russische Unterstützung bekamen die pro Separatisten Panzer zur Verfügung. Trotzdem konnte die ukrainische Armee Fortschritte machen und einige Gebiete zurückerobern, bis sich das Blatt schlagartig wendete und die Einheiten der Regierung ab August 2014 immer weiter zurückgedrängt wurden. Das könnte daran gelegen haben, dass Russland ab diesem Zeitpunkt nicht nur durch Kriegspropaganda die Separatisten unterstützte, sondern auch Soldaten in die Gebiete schickte. Auch wenn die Regierung in Moskau bis heute bestreitet, dass russische Soldaten direkt die Milizen unterstützten. Vor diesem Zurückdrängen hatten die Separatisten bereits im April in den Provinzen Luhansk und Donetsk Volksrepubliken ausgerufen, die international von keinem Land anerkannt werden. Nach zwei Referenden im Mai 2014 hatten diese sich auch für autonom erklärt, da angeblich eine eindeutige Mehrheit für eine Unabhängigkeit von der Ukraine gestimmt hatte. Seitdem gehen die Kämpfe in den Regionen immer weiter. Bis 2020 hat es insgesamt 21 Waffenstillstandsabkommen gegeben die aber größtenteils nur nach wenigen Tagen immer wieder gebrochen wurden. Auch Beobachter der OSZE werden immer wieder bei ihrer Arbeit gestört. Zum Beispiel wurden Mitarbeiter beschossen, Drohnen zum Absturz gebracht und die Autos der Organisation zerstört. In den beiden Regionen ist zusätzlich die humanitäre Lage schlecht. Die unabhängige russische Zeitung Novaya Gazeta beschrieb die Zustände in den selbsternannten Volksrepubliken 2018 als Haushalt der Armut und Hoffnungslosigkeit, die Region werde sozial und wirtschaftlich zerstört. Die Zahl der Flüchtlinge aus den Regionen betrug laut dem Flüchtlingskommissariat der UN 2,2 Millionen Menschen, die entweder ins Ausland oder innerhalb der Ukraine geflohen waren. Die Zahl der Gestorbenen lag im Frühjahr 2021 bei über 13.000 Menschen, davon waren mehr als 3.000 Zivilisten. In den letzten Jahren gab es natürlich immer wieder Bestrebungen, Frieden in die Region zu bringen. Zwei größere Vereinbarungen liefen unter dem Namen Minsk I und Minsk 2. Die Treffen fanden im September 2014 und im Februar 2015 statt. In dem ersten Vertrag war eine Waffenruhe unter Aufsicht der OSZE und ein Gefangenenaustausch beschlossen worden. Zudem hatte die Ukraine eine engere Kooperation der beiden Volksrepubliken mit Russland erlaubt. Bei dem zweiten Treffen wurde die vollständige Durchführung der ersten Vereinbarung beschlossen und erneut eine Waffenruhe inklusive eines Abzugs von schweren Waffen aus den umkämpften Gebieten. Aber wie auch bei der ersten Vereinbarung hielten sich beide Seiten nicht an die Abmachungen und die Kämpfe gingen weiter. Als ein letztes Ereignis hatte Russland im Frühjahr diesen Jahres seine Militärpräsenz zur ukrainischen Grenze wieder erhöht und ähnlich wie aktuell ebenfalls 100.000 Soldaten an der Grenze zu einem Militärmanöver zusammengezogen. Die Regierung kündigte nach einer Zeit aber an die Truppen wieder abziehen zu wollen. Dass diese Ankündigung nun teilweise umgesetzt wurde, kam dann dieses Jahr im November heraus. und damit wären wir dann wieder am Anfang dieses Videos. Falls Sie diesen Anfang aber nicht noch einmal sehen wollen, kann ich euch dieses Video hier zur Lage an der polnisch russischen Grenze empfehlen. Oder die Buchvorstellung zu dem Buch Boy7. Ansonsten abonniert doch gerne den Kanal. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.